Zertifikat B1 Prüfung, Sprechen Thema Einkaufszentrum Was denken Sie über Einkaufszentrum? Das Thema meiner Präsentation ist Einkaufszentrum. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen.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 Es bringt viele große Vorteile zu den Menschen. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich bin ein Mann und ich gehe selten ins sein Kaufzentrum. Aber wenn ich dorthin komme, kaufe ich viele Waren. Jetzt würde ich gerne über die Situation im Armenien sprechen. Bei uns gibt es viele Einkaufszentrum. Sie wurden im Zentrum der Stadt gebaut, weil der Lebensstandard hier gut ist. Man geht dort nicht nur einkaufen, sondern auch zu, zum Spaß zu machen. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Vorteil Im Einkaufszentrum gibt es alles, was man braucht. Außerdem haben diese Produkte gute Qualität und Gewährleistung. Dort gibt es viele neue, moderne Produkte, damit man sich aussuchen kann. Außer des Einkaufs geht man in ein Kaufzentrum, um zu essen, um zu spielen. Besonders gut kann man sich ohne Bezahlen mit Freunden treffen. Nachteile Weil die Preise dort sehr teuer sind. Man muss viele Geld ausgeben. Das Einkaufszentrum verursacht nicht nur die Umweltverschmutzung durch den Abfall, sondern auch einige Verkehrsprobleme. Außerdem gibt es furchtbar Musik, deshalb bringt es sehr Lärm. Meine Meinung ist, dass das Einkaufszentrum in der Zukunft sehr notwendig wird. Wir sollten ins Einkaufszentrum gehen, um einzukaufen, weil es dort sowohl gute Dienst als auch gute Waren gibt. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.